schauen wir uns einen Bereich des Software-Testings an, der gar nicht mal so selten vernachlässigt wird, aber doch eigentlich extrem wichtig ist, weil er nämlich unglaublich gut dabei helfen kann herauszukriegen, wo hakt es denn jetzt eigentlich. Hier steht jetzt drunter, jeder hat mal klein angefangen und genau das machen wir auch. Wir fangen klein an, nämlich beim sogenannten Komponententest. Ich habe hier noch mal das V-Modell aufgeführt, was ja die unterschiedlichen Ebenen der Tests im Software-Testing relativ gut darstellt. Und der Komponententest, der befindet sich tatsächlich ganz unten. Das heißt, direkt nach der Programmierung der einzelnen Komponenten testen wir die einzelnen Komponenten und überprüfen, ob sie auch das tun, was sie letztendlich tun sollen. Was ist das Ziel eines Komponententests? Beim Komponententest möchten wir auf jeden Fall die einzelnen Komponenten eines Gesamtsystems isoliert von allen anderen Komponenten des Gesamtsystems testen. Wir wollen uns dabei auf die Komponente und dementsprechend auf die entsprechenden Interna der Komponente fokussieren. Ich habe jetzt hier unten rechts mal ein Beispiel für eine mögliche Struktur eines software dargestellt. Da sieht man also, es gibt also eine Gesamtlösung, die ist aufgebaut aus mehreren Teillösungen. Und diese Teillösungen möchte man jetzt eben einzeln testen. Und deswegen auch diese Lupe, die fokussiert sich jetzt also auf einen einzigen Bereich, also auf eine einzige Teillösung. Und wir wollen auch wirklich nur die testen. Was können das jetzt für entsprechende Komponenten sein? Nun, es können Klassen sein, das können Module sein, das können Units sein. Die Granularität, die wir hier erreichen können, das hängt von unterschiedlichen Dingen ab, unter anderem zum Beispiel von der Programmiersprache. Also wenn ich jetzt eine objektorientierte Sprache habe, dann kann ich natürlich Klassen einzeln testen. Wenn ich aber keine objektorientierte Sprache habe, dann kann ich keine Klassen testen. Dann muss ich mich eher zum Beispiel auf Module fokussieren. Das ist also wie gesagt technologieabhängig, was hier die kleinste zerlegbare Einheit ist. Wichtig ist, dass man auch eine sinnvolle Teilbarkeit berücksichtigt. Also es macht manchmal keinen Sinn, mit aller Macht noch alles Mögliche aufzuteilen. Also zum Beispiel bei objektorientierten Sprachen ist es ja so, dass man, wenn man eine bestimmte Klasse testen möchte und die Klasse jetzt aber eine Elternklasse hat, also man hat von dieser Elternklasse praktisch abgeleitet, dann ist es kaum möglich, diese Klasse zu testen, ohne gleichzeitig auch irgendwo vielleicht Funktionalitäten von der Elternklasse mitzutesten. Also da ist manchmal so ein bisschen fragwürdig, macht es Sinn, da auch wirklich noch eine Aufteilung zu machen oder eben nicht. Und da ist es vielleicht auch so ein bisschen gefragt, was sagen denn die entsprechenden Entwickler dazu? Wie ist deren Erfahrung? Möchten sie das machen oder möchten sie es nicht? Ich kann sagen, ich persönlich mache an der Stelle halt keine Trennung. Das heißt, wenn ich eine Klasse teste, dann teste ich sie auch entsprechend mit den Elternklassen. Ich hoffe einfach, dass für die Elternklassen selbst dann auch nochmal dedizierte Tests existieren. Was braucht man denn eigentlich, um einen solchen Komponententest durchführen zu können? Gut, als erstes brauchen wir auf jeden Fall erstmal die Komponente. Die wird dann in diesem Fall als Testobjekt bezeichnet. Die Komponente ist jetzt hier auch entsprechend schon isoliert dargestellt. Und damit wir die Komponente testen können, packen wir sie zunächst erstmal in eine Testumgebung. Die Testumgebung stellt so ein bisschen sicher, dass wir alles da haben, was wir letztendlich zum Test der entsprechenden Komponente brauchen. Das erste, was wir für den Test einer Komponente brauchen, ist unter Umständen eine Laufzeitumgebung, in der diese Komponente läuft. Das kann auch wieder technologieabhängig sein, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Java-Klasse haben, dann können Sie diese Java-Klasse natürlich nur testen, wenn Sie dann auch diese in einer entsprechenden Java Virtual Machine laufen lassen. Oder wenn Sie zum Beispiel eine Komponente einer Website haben, dann können Sie diese auch meistens nur dann testen, wenn Sie die dann auch entsprechend auf einem Server deployen und dann auch letztendlich in einem Browser anzeigen lassen. Das heißt, abhängig von der Technologie und von der zu testenden Komponente braucht man dann je nachdem eine zu der Komponente passende Laufzeitumgebung. Das nächste, was die Testumgebung dann macht, ist eine entsprechende Testvorbereitung. Dazu zählt unter Umständen Elemente der Laufzeitumgebung hochzufahren, aber vielleicht auch die Komponente hochzufahren, die Komponente vielleicht in einen entsprechenden Zustand zu versetzen, der sie überhaupt testbar macht. Es kann also sein, dass man entsprechend, nachdem die Laufzeitumgebung zum Beispiel am Webserver hochgefahren ist, erstmal die Komponente in diesem Webserver deployen muss, damit man sie dann entsprechend testen kann. Das kann alles entsprechend zur Testvorbereitung dazu gehören. Das ist also auch wieder abhängig von der Komponente und der von der entsprechenden Technologie, die wir einsetzen. Wenn wir dann den Test vorbereitet haben, dann können wir in der Testumgebung entsprechende Testfälle durchführen. Jetzt geht man sehr, sehr oft davon aus, dass Testfälle automatisch immer irgendetwas Automatisiertes sind. Das heißt, wir haben irgendein Computerprogramm, was dann eben die Testkomponente mit irgendwelchen Dingen aufruft. Aber das ist hier an der Stelle gar nicht unbedingt gemeint. Testfälle können also auch wirklich von Hand ausgeführte Schritte sein, die letztendlich einfach versuchen, diese Komponente mit bestimmten Inhalten zum Beispiel zu füllen, um zu sehen, verhält sich letztendlich diese Komponente wie gewünscht. Ja, also, Testfall ist nicht automatisch automatisiert, obwohl das sehr, sehr häufig tatsächlich der Fall ist. Gut, diese Testfälle, die kommunizieren dann also mit der Komponente und triggern die Komponente mit entsprechenden Eingaben und nehmen dann entsprechend auch die Ausgaben entgegen. Wenn dann all dies erfolgt ist, dann erfolgt auch eine sogenannte Testnachbereitung. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass man eben die Komponente wieder entsprechend runterfährt, dass man vielleicht die Laufzeitumgebung entsprechend wieder runterfährt, dass man vielleicht Daten aufräumt, die entstanden sind. Das kann ja zum Beispiel sein, dass die Komponente irgendeine Datei erzeugt hat, die wieder gelöscht werden muss. All das kann zur Testnachbereitung dazugehören. Und dann kommt der Vergleich der Ergebnisse. Das heißt, wir überprüfen, ob denn das, was die Komponente zurückgegeben hat, auch mit dem übereinstimmt, was wir erwartet haben. Und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen also grundsätzlich Wissen darüber, was soll die Komponente denn eigentlich tun, um hier einen Abgleich machen zu können. Wenn wir nicht wissen, was die Komponente machen soll und wenn wir nicht wissen, was die Komponente als Rückgabewert liefern soll, dann können wir keinen Abgleich machen und dann können wir auch letztendlich gar nicht sagen, ob die Komponente sich so verhält, wie sie sich verhalten soll. Es ist also immer wichtig, hier die entsprechende Spezifikation zu haben. Und all diese Ergebnisse, die dann dabei rauskommen, die schreibt man dann in ein entsprechendes Protokoll. Dieses Protokoll enthält dann ganz konkrete Informationen darüber, welche Testfälle wurden ausgeführt, in welcher Umgebung hat das Ganze stattgefunden, also auch zum Beispiel welche Laufzeitumgebung wurde verwendet, welche Ergebnisse wurden von der Komponente zurückgeliefert und was hat der Ergebnisabgleich ergeben? Also passen die Ergebnisse auch zu den erwarteten Ergebnissen oder gab es da irgendwelche Diskrepanzen? Das klingt jetzt eigentlich erstmal straightforward und relativ einfach. Nun ist es allerdings so, dass Komponenten ganz selten ohne Abhängigkeiten existieren. Es gibt sicherlich viele Komponenten, die keine Abhängigkeit haben, aber es gibt noch mehr Komponenten, die grundsätzlich irgendeine Abhängigkeit zu einer anderen Komponente haben. Und wenn es nur ist, dass Sie zum Beispiel innerhalb einer Komponente dann irgendein Element aus einem bestimmten Framework verwenden, zum Beispiel irgendein Mathematik-Framework, mit dem Sie schneller bestimmte Berechnungen machen können, was Sie dann in Ihrer Komponente verwenden. Jetzt möchten Sie aber wissen, ob denn die Fehler, die vielleicht erkannt wurden, beim Test, ob diese jetzt aus ihrer Komponente kommen oder ob sie aus den entsprechenden anderen Komponenten kommen, auf denen sie aufsetzen. Und wir haben ja gesagt, beim Komponententest ist prinzipiell das Ziel, die Komponente so isoliert wie möglich zu betrachten. Und, und, und um das zu erreichen, dürfen wir eben nicht andere Komponenten mit einbeziehen in den Test, sondern wir müssen die anderen Komponenten entsprechend durch Platzhalter ersetzen. Und das habe ich hier an dieser Stelle dargestellt. Das heißt, für jede andere Komponente, auf die Unsere zu testende Komponente, also unser Testobjekt, basiert, müssen wir entsprechende Platzhalter einrichten. Wie solche Platzhalter aussehen können, werde ich gleich entsprechend noch erläutern. Und das entsprechende Erstellen, Erzeugen und auch Hochfahren solcher Platzhalter, auch das kann dann entsprechend Teil der Testvorbereitung sein und das Aufräumen dieser Platzhalter dann Teil der entsprechenden Testnachbereitung. Und es gibt noch eine weitere Sache, die gegebenenfalls bei solchen Tests interessant ist. Wir möchten vielleicht auch wissen, wie verhält sich denn das Testobjekt intern? Oder welche Ressourcen verbraucht das Testobjekt vielleicht? Es gibt dann also noch unterschiedliche Fragestellungen, die noch relevant sein können. Und dafür brauchen wir etwas, das habe ich jetzt hier als Monitor bezeichnet. Das heißt, das sind weitere Komponenten, die zur Testumgebung dazugehören, mit denen wir einfach noch zusätzliche Informationen über die entsprechende Komponente und über das Testobjekt erhalten können. Und diese Informationen können dann tatsächlich auch in das entsprechende Protokoll zum Schluss mit einfließen. Ich hatte gerade gesagt, wir gucken uns das Thema Platzhalter noch mal etwas genauer an. Es gibt nämlich unterschiedliche Varianten von Platzhaltern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Java-Klasse testen wollen und diese Java-Klasse verwendet eine andere Java-Klasse, dann würden Sie, wenn Sie diese andere Java-Klasse wegnehmen, gar nicht kompilieren können. Und dafür brauchen Sie erstmal auf jeden Fall einen minimalen Platzhalter, der heißt dann Stub. Der stellt letztendlich zumindest die Kompilierfähigkeit wieder her. Das heißt, der Platzhalter für diese andere Komponente hat gar keine Funktionalität. Er ist hauptsächlich dafür da, um letztendlich die Kompilierfähigkeit wiederherzustellen. Und wenn Sie jetzt eine Komponente testen, die nicht unbedingt eine Klasse ist, sondern die vielleicht auch irgendeine komplexere Komponente ist, die aber trotzdem bestimmte Abhängigkeiten hat, auch da ist es dann so, dass die Stubs letztendlich nur dazu führen, dass prinzipiell die Komponente ausgeführt werden kann, aber man macht sich keine Gedanken darüber, was eben für Rückgabewerte von dieser ersetzten Komponente letztendlich zurückkommen. Eine etwas komplexere Variante des Platzhalters ist dann der sogenannte Dummy. Ein Dummy hat bereits eine begrenzte Funktionalität, aber mit einem Fokus auf einen Testfall. Was bedeutet das? In manchen Testfällen für Komponenten ist es halt wichtig, dass sie zum Beispiel die Komponente in eine bestimmte Situation bringen. Ich nehme ganz gern das Beispiel für eine Datenbank mit der eine Komponente vielleicht kommunizieren soll und Sie brauchen vielleicht die Situation, dass die Komponente das Gefühl hat, in der Datenbank wären jetzt fünf Einträge drin. Aber Sie wollen ja die Datenbank komplett durch einen Platzhalter ersetzen. Dennoch brauchen Sie die Information, dass dort fünf Elemente in dieser Datenbank drin sind. Dann bauen Sie einfach einen Dummy und dieser Dummy gibt dann an der Stelle, wo die Komponente fragt, wie viele Elemente hast du denn, da gibt dieser Dummy dann einfach fest den Wert 5 zurück. Das heißt, dieser Dummy hat tatsächlich immer noch nicht wahnsinnig viel Intelligenz, aber er gibt zumindest die Informationen so zurück, wie es für den entsprechenden Testfall, für diese entsprechende Komponente benötigt wird. Das heißt natürlich auch, wir brauchen unter Umständen für unterschiedliche Testfälle unterschiedliche Dummy-Implementierungen. Weil das manchmal dann entsprechend anstrengend und auch komplex sein kann, gibt es dann eben noch die nächste Variante. Das ist dann der sogenannte Mockup. Mockups können dann auch schon komplexere Funktionalität simulieren. Also auch wieder hier mit dem Beispiel der Datenbank, dass ein Mockup eben wirklich so tut, als wäre es eine Datenbank. Das heißt, man muss ihn dann auch mit Pseudo-Einträgen füllen. Und wenn man dann eben fünf Einträge wirklich gefüllt hat, dann gibt er eben auch an der Stelle, wenn man fragt, wie viele Einträge hast du, denn, gibt er eben auch die Zahl 5 zurück. Und wenn man noch einen Eintrag hinzufügt, kommt dann da eben die Zahl 6 zurück. Das heißt, so ein Mockup ist tatsächlich schon etwas intelligenter. Er ist meistens auch entsprechend konfigurierbar. Das heißt, er simuliert dann also tatsächlich einen großen Teil der entsprechenden Funktionalität von der Komponente, die wir ersetzt haben, aber eben auch nur den Teil der Funktionalität, der wiederum für die entsprechenden Tests Notwendig ist. Das heißt, wenn ich also ein Mockup für eine Datenbank baue, dann wird dieser Mockup auf keinen Fall so viel Komplexität und so viele innere Implementierungen haben wie eine vollständige Datenbank. Aber es wird genau so viel sein, wie ich letztendlich brauche, um meine Komponente entsprechend zu testen. Und so ein Mockup hat dann tatsächlich auch noch weitere Vorteile. Man kann nämlich mit so einem Mockup dann auch unter Umständen aufzeichnen, welche Aufrufe macht denn die Komponente bei diesem Platzhalter, also bei diesem Mockup. Damit wüsste man dann auch, welche Aufrufe diese Komponente gegebenenfalls bei der realen anderen Komponente machen würde. Und man kann dann so ein bisschen gucken, sind das die Aufrufe, die ich erwartet habe? Wie viele Aufrufe sind das vielleicht? Sind dort die entsprechenden Parameter, die dort übergeben werden bei den Aufrufen, die richtigen? All das sind Fragestellungen, die man dann hier mit einem solchen komplexen Mockup dann betrachten und entsprechend auch auswerten kann. Gut, was kann man jetzt also mit einem Komponententest erreichen? Zum einen kann man mit einem Komponententest sicherstellen, dass die Funktionalität einer Komponente gegeben ist. Das heißt, wir können einfach für das, was wir überprüfen, sicherstellen, dass sich die Komponente entsprechend richtig verhält. Wir wissen von software man kann immer nicht alles überprüfen, aber zumindest das, was wir überprüfen, das können wir hier dann auf korrekte Funktionalität sicherstellen. Und wir können uns auch hundertprozentig sicher sein, wenn ein fehlerhaftes Verhalten auftritt, dann ist es definitiv ein Fehler in der Komponente oder eben im gesamten Testset. Das kann natürlich auch passieren, aber prinzipiell geht man erstmal davon aus, dass der Fehler in der Komponente ist und dann kann man eben überprüfen, woran liegt es. Es sind ja keine anderen Komponenten mit eingebunden, dementsprechend kann es nur die entsprechende Komponente sein. Was man auch überprüfen kann, ist letztendlich, ob die Komponente fehlertolerant ist. Ich habe also beim Komponententest durchaus die Möglichkeit auch zu überprüfen, verhält sich die Komponente richtig, wenn ich falsche Eingabewerte gebe, also wenn ich zum Beispiel fa falsche Parameter übergebe oder wie verhält sich die Komponente auch beim Wiederaufsetzen nach einem bestimmten Fehler, also wenn ich sie mal mit falschen Eingabewerten entsprechend getriggert habe, kommt sie damit klar und wie verhält sie sich dann. Und hier ist auch noch ein weiterer wichtiger Punkt zu benennen. Eingabewerte könnten jetzt natürlich entsprechend vom Testfall falsch kommen. Das heißt, der Testfall gibt bewusst falsche Eingabewerte. Aber es kann auch sein, dass man manchmal einen Mockup so gestaltet, dass dieser falsche Rückgabewerte gibt. Das also zum Beispiel man fünf Einträge in eine Datenbank gemacht hat und dieser Mockup sagt, da sind aber trotzdem noch null drin. Und die Komponente, wie verhält sie sich dann? Kommt sie damit klar, dass die Datenbank gegebenenfalls einen Fehler macht? Das kann ja auch im Live-System dann irgendwann mal passieren, dass sowas vorkommt. Kommt die, Nente, kommt die Komponente damit klar? Und kann sie damit arbeiten und auch das kann man hier an dieser Stelle durch diese Isolation und die Verwendung von entsprechenden Platzhaltern gut überprüfen. Was kann man noch entsprechend mit einem Komponententest sicherstellen? Man kann zum Beispiel sicherstellen, dass eine Komponente entsprechend effizient ist. Das erreichen wir dadurch, dass wir unterschiedliche Dinge ja messen können. Also wir können zum Beispiel Verarbeitungszeiten für einzelne Aufrufe messen. Wir können die Ressourcennutzung messen, weil wir das ja entsprechend in einer kontrollierten Testumgebung haben. Wir können auch die Kapazität einer einzelnen Komponente messen. Da gibt es also unterschiedliche Bereiche von Softwarequalität, die wir hier bereits auf Komponentenebene messen können. Und damit können wir relativ gut sicherstellen, dass wenn wir dann später irgendwann mehrere Komponenten zusammenführen, dass ist schon mal eine Ungefähre Voraussage dazu treffen können, wie viel kann denn das System hinterher leisten und wie viele Ressourcen wird es dafür potenziell einsetzen müssen. Und was ein Komponententest letztendlich auch sicherstellt, das ist nochmal ein anderes Qualitätskriterium. Das ist nämlich, ist denn mein Gesamtsystem so modular, dass ich es eben in die einzelnen Komponenten aufsplitten kann und dann eben auch für die einzelnen Komponenten Tests schreiben kann. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Sache. Es ist grundsätzlich so, dass bei Software-Systemen und auch bei anderen Systemen entsprechende Modularisierung herrschen sollte. Das heißt, wir sollten immer die einzelnen Komponenten auch getrennt voneinander betrachten können. Das ist nicht nur von Vorteil, wenn es eben darum geht, die Komponenten entsprechend zu testen, sondern das ist eben auch von Vorteil, wenn es dann letztendlich darum geht, das Ganze wieder zusammenzubauen. Es ist von Vorteil, wenn es darum geht, einzelne Komponenten vielleicht mal auszutauschen. Es ist von Vorteil, wenn es darum geht, einzelne Komponenten vielleicht um bestimmte Funktionalitäten zu erweitern. Man kann auch Komponenten dann an anderer Stelle wieder nachnutzen. Es hat einfach unglaublich viele Vorteile, wenn ich komponentenbasiert arbeite und die Komponenten auch gut voneinander isolierbar sind. Und über so einen Test kann ich dann eben auch schon feststellen, kann ich das überhaupt, ist meine Komponente so gestaltet, dass ich sie eben gut von anderen Komponenten isolieren kann. Gut. Es gibt eine Sache, die gegebenenfalls noch Berücksichtigung finden sollte, wenn man sich mit dem Thema Komponententests auseinandersetzt. Wenn wir schon auf der Ebene der Komponenten sind und die Komponenten entsprechend implementieren, dann sollten wir auch die sogenannte testgetriebene Entwicklung berücksichtigen. Das heißt, wir schreiben eigentlich zuerst die Tests und dann die Komponente. Das heißt, wir überlegen uns, was soll die Komponente für bestimmte Dinge tun und dann schreiben wir den entsprechenden Test dafür und dann erweitern wir die Komponente so, dass sie dann jetzt eben diese neue Funktionalität, die eben auch abgetestet ist, unterstützt. Und wenn wir dann die Komponente erweitert haben und entsprechend die Tests durchlaufen, dann nehmen wir uns die nächste Funktionalität, schreiben wieder die dazu passenden Tests und erweitern dann die Komponente um diese entsprechende Funktionalität und können dann, wenn wir nachträglich alle Tests wieder durchführen, sicherstellen, dass die Komponente auch weiterhin alle bisher schon implementierten Funktionalitäten unterstützt. So eine testgetriebene Entwicklung hat einige Vorteile. Sie stellt zum Beispiel sicher, dass auf jeden Fall Tests geschrieben werden. Sie stellt auch sicher, dass Tests mit Bezug zum Quellcode der Komponente entstehen, sodass also vielleicht auch Dinge getestet werden, die man sonst über die reine Betrachtung der Schnittstelle einer Komponente vielleicht gar nicht testen würde. Man stellt außerdem sicher, dass die Komponenten eine gewisse Qualität erreichen, weil man eben ja auch die Inhalte der entsprechenden Komponente berücksichtigt und auch kennt. Und man vergisst üblicherweise keine Funktionalitäten, die mit Teil der entsprechenden Spezifikation sind, weil man ja praktisch die Spezifikation Schritt für Schritt abarbeitet, dazu die passenden Tests hat und dann eben auch die Komponente entsprechend dazu entwickelt. Damit kommen wir mit diesem Video zur Übung. In der Übung geht es darum, dass ich Sie bitten möchte, einen Komponententest selbst zu planen, und zwar einen Komponententest für ein Passwortfeld. Das ist jetzt sicherlich eine kleine Herausforderung, aber überlegen Sie sich mal, Sie haben jetzt für eine entsprechende Technologie ein Passwortfeld programmiert und dieses Passwortfeld möchten Sie jetzt eben testen. Sie möchten also überprüfen, ob das Passwortfeld sich genauso verhält, wie Sie sich das vorstellen. Und jetzt müssen Sie eben überlegen, welche Laufzeitumgebung brauche ich denn? Was sind denn so Teile der Testvor- und der Testnachbereitung? Was könnten die entsprechenden Testfälle denn mit so einem Passwortfeld machen? Wofür könnten Platzhalter eingesetzt werden? Und welche Art von Platzhalter sind vielleicht notwendig? Und was könnte mit einem Monitor gegebenenfalls überwacht werden? Jetzt hängt es sicherlich so ein bisschen davon ab, wie viel Erfahrung haben Sie vielleicht schon mit entsprechenden ja, Technologien zur Erstellung von Oberflächen? Deswegen ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn Sie manche Fragen hier vielleicht mit der leeren Menge beantworten, das heißt, dass Sie vielleicht gar nicht wissen, was man da an dieser Stelle machen sollte. Wichtig ist aber nochmal darauf hinzuweisen, Testfälle sind eben nicht immer nur etwas Automatisches, das heißt, Sie können sich auch überlegen, welche Testfälle müssten Sie denn prinzipiell auch von Hand durchführen. Nichtsdestotrotz muss natürlich das Passwortfeld dann in einer entsprechenden Testumgebung laufen, sodass Sie dann die entsprechenden Eingaben zum Beispiel vornehmen können. Und dass Sie vielleicht auch entsprechende Überprüfungen machen können, ob denn auch das Passwortfeld sich so verhält, wie Sie sich das vorstellen. Und damit komme ich auch ans Ende dieses Videos. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.